An dieses Bild erinnern sich viele. Angela Merkel und der damalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel 2007 in der Arktis. Das Signal, Klimapolitik ist Chefsache. Deutschland hat ehrgeizige Ziele und will international Vorreiter sein. Doch wenn wir so weitermachen wie bisher, wird das wohl nichts. Warum schafft Deutschland seine Klimaziele nicht? Das Ziel ist klar. Im Vergleich zu 1990 sollen bis 2020 40 weniger Treibhausgase in die Luft geblasen werden. Davon haben wir bisher nur 28 geschafft. Viel zu wenig. Das werden wir in zwei Jahren nicht aufholen können. Selbst das Bundesumweltministerium geht in einem internen Schreiben davon aus, dass wir in diesem Tempo bestenfalls bis 2020 32,5 schaffen können. Verantwortlich dafür sind vor allem vier Dinge. Der Wirtschaftsboom, die Zunahme der Bevölkerung, also mehr Menschen, die Energie verbrauchen, niedrige Kraftstoffpreise, die zu immer mehr Verkehr führen, aber vor allem Überproduktion von Kohlestrom. Bis vor etwas mehr als zehn Jahren wurde in Deutschland so viel Strom erzeugt, wie gebraucht wurde. Doch mit dem Ausbau von Wasser, Wind und Sonnenenergie wurden kaum Kohlekraftwerke abgestellt. Stattdessen wird der billige Kohlestrom in die Nachbarländer verkauft. Braunkohle ist die klimaschädlichste Art, Strom zu erzeugen und Deutschland ist der weltgrößte Braunkohleförderer und hat viele jahrzehntealte Kraftwerke. So viele wie sonst niemand in Europa. Sieben der zehn schlimmsten CO2-Schleudern stehen bei uns. Deshalb wäre die schnellste Möglichkeit, dem 40-Prozent-Ziel ein gutes Stück näher zu kommen, weniger Kohlestrom und dafür überflüssige Kohlekraftwerke stillzulegen. Fünf Prozentpunkte könnte das bringen. 20 bis 30 alte Kohlekraftwerksblöcke müsste man dafür abschalten, sagen Experten von den 139, die wir in Deutschland haben.